bei Basel 3 oder Basel IV oder wie immer man das ist, die genauen Kapitalanforderungen für die Banken uns äh, unterrichten lassen und eine möglichst gemeinsame europäische Politik für die Endphase der Verhandlungen haben. Denn es ist wichtig, was wir seit Sommer schon gesagt haben, dass die europäischen Banken hier nicht spezifisch benachteiligt äh, und überfordert werden dürfen. Dann werden wir uns sicherlich auch mit der Auswirkung der wirtschaftlichen Entwicklung, auch dem allmählichen Anstieg der Inflationsrate beschäftigen. Mal hören, was das für die weitere Entwicklung der Geldpolitik bedeuten wird. Das muss man ja auch einmal anfangen zu diskutieren. Und dann werden wir über den Stand der jetzt beginnenden zweiten Überprüfung im Griechenlandprogramm unterrichtet werden, die Diskussion kann man ja immer vorher schon in den deutschen Zeitungen entsprechend zielgesteuert lesen. Es ändert aber im, am Prinzip nichts. Wir haben im Mai verabredet, dass zum Abschluss der zweiten Überprüfung äh, Griechenlands äh, der IBF äh, entscheiden wird, sich weiter an dem Programm zu beteiligen. Diese positive Entscheidung ist die Voraussetzung dafür, dass, wir, dass der Deutsche Bundestag dem zweiten Griechenland-Programm zugestimmt hat. Und daran wird sich auch nichts ändern. Deswegen sind die Spekulationen, die hier geschürt werden, völlig sinnlos über weitere äh, Maßnahmen im Zusammenhang mit der griechischen Verschuldung. Abgesehen von den kurzfristigen Maßnahmen, die ja abschließend vorbereitet sind, äh, wird nach Abschluss des zweiten Griechenland-Programms und nicht vorher diskutiert werden. Gehen Sie davon aus, dass das Review diesmal pünktlich abgeschlossen wird? Nein, der zweite Review wäre wahrscheinlich schon Anfang des Jahres fällig gewesen. Wir sind ja durch die, durch die bisherigen, bisherigen Verzögerungen schon weit hinter dem zurück. Aber das ist äh, bei europäischen Rettungsprogrammen durchaus üblich gewesen und bei Griechenland-Programmen besonders üblich. Wann wird es von Seiten der Eurogruppe eine glaubwürdige Einigung auf mittelfristige Schuldenentlastungsmaßnahmen für Griechenland geben? Wir haben dazu im Mai alles gesagt. Wir haben gesagt, wir werden nach der ersten Programmüberprüfung die kurzfristigen Maßnahmen, die der ESM machen kann, machen. Das ist unstreitig und alles weitere wird nach Abschluss des zweiten Programms, also 2018, entschieden werden. Was, darüber, was dann diskutiert wird, haben wir im Mai besprochen. Das muss nicht weiter diskutiert werden, aber es wird eben erst abschließend beraten nach Abschluss und im Lichte des, der, der, der dann gegebenen wirtschaftlichen Entwicklung. Das ist ja der Sinn dieser Absprache gewesen. Daran äh, So hat der Deutsche Bundestag dem zweiten Griechenland-Programm zugeschrieben und nicht anders. Eine Frage über die Euro. Von heute hinaus erwarten Sie für den Mittwoch oder für den Donnerstag, wenn das US-Wahlergebnis feststeht, Turbulenzen an den Finanzmärkten? <lacht> Na, ich vermute mal, dass die Finanzmärkte jedes denkbare Wahlergebnis äh, in den Vereinigten Staaten eingepreist haben. Das ist ja in den Finanzmärkten äh, heute so üblich. Aber ja, jetzt warten wir halt ab, was die Amerikaner wählen, hoffen, dass es ein von allen akzeptiertes Wahlergebnis geben wird, dass wir nicht noch womöglich eine längere Hängepartie bekommen und äh, glauben in die Vernunft der Demokratie. Vielen Dank.